sind alles Theorien in deinem Kopf Eine Frage bleibt, sag, wer erledigt den Job? Das System ist mehr als nur die Summe seiner Teile Du kannst lange planen, hast du Langeweile? Alles Theorien in deinem Kopf Eine Frage bleibt, sag, wer erledigt den Job? Das System ist mehr als nur die Summe seiner Teile Du kannst lange planen, hast du Langeweile? Du denkst auf A folgt B? Du könntest recht haben, meinst du das Alphabet? Menschen denken linear, lesen ab vom Lineal Doch einem komplexen System ist dein Plan egal Menschen lieben Stories, die von Anfang bis zum Ende gehen Sie wollen vorhersagen, doch was wirklich eintritt, kann keiner vorhersagen Sie machen Top-Down-Pläne, Abfront sein, stoßen nur mit Wein Und im Nachhinein wird wieder geweint Statt das Management zu ändern, wird die gleiche Art Vertrag sein Sie suchen die Ursache, die ihr gewünschtes Outcome bringen Brücken werden nicht gebaut, damit man von ihnen springt Ursache, Wirkung, Kausalität Leider viel zu einfach für unsere Realität Fakten werden ignoriert, die man nicht glaubt Du hast die gleiche Meinung, du hast recht, ich auch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 in deinem Kopf eine Frage bleibt Sag, wer erledigt den Job? Das System ist mehr als nur die Summe seiner Teile Du kannst lange planen, hast du lange Weile Alle Modelle sind falsch, manche sind nützlich Für das Verständnis, sich zu irren ist menschlich Versuch weiter vorher zu sagen, was du nicht kannst Was treibt dich an? Sind es Metriken? Kontrollverlust, Angst? Warum passt du dich dich an an der verändernden Umgebung? Warum lernst du nicht dazu? Alles ist schon in Bewegung, Pläne sind okay, okay Doch sie brauchen Platz für Veränderung, mehr denn je Komplexe Systeme müssen reifen und sich selbst organisieren Mit dem Umfeld interagieren und sich selbst regulieren Adaptiv ist das Zauberwort Für Unvorhersehbarkeit ist Command Control der falsche Ort Wenn du weißt, woran man steht, warum bist du nicht unsterblich Einfach alles selbstverständlich, außer die Erkenntnis Lineares Denken bei komplexen Problemen führt zum Verhängnis Das sind alles Theorien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 Wenn du eine Struktur schwer verstehst, ist es kompliziert. Wenn du ein Verhalten schwer vorhersagen kannst, dann ist es komplex. Man kann nicht Teams konstruieren und fremdsteuern, wenn du komplexe Probleme lösen willst. Teams müssen sich selbst managen, experimentieren und reifen. Und ja, das Scrum Master ist Teil des Teams.